Hallo, liebe WEG-2-Community. Wir, das sind Martin Bonz von EGUS und Thorsten Frank von der MyView Systems, grüßen euch aus unseren Homeoffices, die wir in den letzten Wochen als zwangsläufig als Arbeitsumgebung äh, genießen können. Auch wenn wir in der IT-Branche sicherlich äh, dieses Arbeiten in Homeoffices gewohnt sind, so bedauern wir natürlich trotzdem sehr, dass die sozialen Kontakte zu unseren Kollegen, zu unseren Partnern und zu unseren Kunden in den letzten Wochen deutlich weniger geworden sind. Ähm, umso mehr bedauern wir natürlich auch, auch wenn natürlich aus Solidarität und Verantwortungsbewusstsein keine andere Entscheidung möglich gewesen ist, dass Werk 2 ihren Partnertag hat absagen müssen. Und äh, da wir auch wissen, wie viel Herzblut und wie viel Engagement in der Vorbereitung einer solchen Veranstaltung ist, äh, freuen wir uns umso mehr, auch ein alternatives Format mit WEG 2 zu entwickeln, indem wir mit einem kleinen Snake-Preview euch auf unseren Vortrag hinweisen können. Und äh, wie siehst du das Ganze, Martin? Ja, Thorsten, also für mich ist Homeoffice tatsächlich was ganz Neues gewesen. Aber so mittlerweile hat man sich ganz gut dran gewöhnt, arrangiert sich natürlich mit der Situation. Wir sind alle froh und dankbar, dass wir gesund sind, auch die Familien gesund sind. und äh, ja, normalerweise wären wir jetzt so langsam in der heißen Phase der Vorbereitung auf, den, ähm, auf, die, auf die Print Days unseres Vortrags, der Abstimmung. Aber gut, verschoben ist nicht aufgehoben oder so ähnlich heißt es. Insofern freuen wir uns umso mehr, das Ganze dann im Herbst nachholen zu können. Ja, äh, du wolltest mich doch fragen, was wir geplant haben. Was haben wir denn so geplant? Ja. Äh, wir wir <lacht> wollen uns natürlich mit der Automatisierungsverfahrenskette äh, kümmern und die insbesondere, wie sie bei euch umgesetzt ist. Dazu haben wir uns den Titel ausgedacht, Komplexität auf Knopfdruck, Herausforderung bei IGUS. Dabei genau werden so wir über die eingesetzten Systeme, unser PIM-System Xmedia seine Möglichkeiten, der Tabellenkonfiguration und das optimale Zusammenspiel mit der Werk-2-Komponente Print-Comet berichten wollen. Da das Ganze aber natürlich eigentlich ein Praxisvortrag ist, Kannst du das bestimmt noch viel besser erzählen, Martin? Ja, ich kann gerne mal ein paar Stichpunkte nennen, was wir da so vorhaben. Also Zum einen wollen wir natürlich im Allgemeinen mal schauen, warum für unsere Motion Plastics-Lösung Print auch im Jahr 2020 nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist. Für das wir unter anderem drei jährlich erscheinende Hauptkataloge im Bereich vom Seitenumfang zwischen 1000 und 1700 Seiten produzieren. Und nichtdestotrotz, oder nicht gerade deswegen haben wir uns natürlich damals dran gemacht, ähm, zusammen mit der, ähm, mit der Printautomatisierung, diese ganze Printproduktion wiederum effizienter zu gestalten, im Hinblick auf Zeit und natürlich auch auf Kosten, auf Aufwand, der investiert wird. Da wir diese Kataloge jährlich in bis zu zwölf erscheinenden Sprachen äh, produzieren, sind wir da äh, relativ stark darauf angewiesen, dass die Kataloge oder die Produktionszeit der Kataloge sehr äh, deutlich verkürzt ist, was wir mittlerweile realisiert haben. Und genau das werden wir uns anschauen, wie wir im Laufe des, der, der Projektphase äh, da sozusagen einzelnen Etappen gemeinsam gemeistert haben, wie wir es geschafft haben im Rahmen der äh, tiefen Integration von dem xmedia system mit Print-Comet, äh, typische Print- oder typische Industriekatalog-Herausforderungen, insbesondere Tabellen, sehr stark verdichtete Informationen, Platz auf Seiten ist nun mal endlich, deswegen muss man da mit einer relativ großen Fantasiestellenweise auch arbeiten. Aber genau das ist das, was so diese Projekte aus meiner Sicht sehr spannend macht und wo ich glaube, dass für Sie und euch ähm, sehr viele interessante Details da drin stecken, die ich, äh, ja, gerne dann im Herbst eben auf den Print Days äh, im Rahmen des Vortrags äh, teilen möchte und einen Einblick geben möchte, wie wir es geschafft haben, ähm, auch die automatisierten Printkataloge von IGUS ähm, sozusagen mit sehr viel Detailliebe, mit einem trotzdem ähm, hohen Automatisierungsgrad und eben mit den angesprochenen verdichteten Informationen ähm, realisieren zu können. Und wie wir es auch geschafft haben, dass sich diese automatisierten Kataloge nicht vom, von den manuell gesetzten Katalogen unterscheiden, weil das ist ein, ein Anspruch, den wir von vornherein hatten dass man dem automatisierten IGUS-Katalog oder den automatisierten IGUS-Katalogen ähm, die Automatisierung sozusagen nicht ansieht. Darauf freue ich mich. Ja, das klingt ja nach einem her herausragend spannenden Projekt und wir sind auch stolz dazu, äh, das, darauf, dass wir das gemeinsam haben umsetzen können. Und die Zusammenarbeit mit dir insbesondere war natürlich über lange Jahre mittlerweile auch immer hervorragend und dementsprechend wollen wir auch das gerne in unserem Vortrag rüberbringen, was eine gemeinsame, gute Zusammenarbeit mit sich bringen kann. Dementsprechend ist auch die Freude auf unserer Seite auf den Herbst natürlich sehr groß und für diejenigen, die nicht nur den Praxisbericht, sondern auch die technischen Hintergründe im Rahmen eines äh, ja, Techie-Workshops im Anschluss genießen wollen, die haben auch die Möglichkeit, uns dann auch noch in einem solchen Vortrag zu erleben, wo der Kollege Christian Weiland von mir äh, in die Tiefen der Automatisierung und die Möglichkeiten, die unser System dort bietet, euch einführt. Bis dahin freuen wir uns und sagen Tschüss. Ciao, bis bald.